Yang Yu Eine echte Voodoo-Puppe. Und der Kopf fehlt noch. Wenn ihr eine echte Voodoo-Puppe besäßet, Konjunktiv 2, das glaube ich richtig, besäßet, wen oder was würdet ihr damit malträtieren? Du? du bist vielleicht Pazifist. Wenn du Pazifist bist, dann denkst du dir ein abstraktes Phänomen auf. Du sagst zum Beispiel, deine voodoo gruppe steht für den Klimawandel. Zum Beispiel. Überlegt euch alle. Überlegt alle, wer oder was ist euer größter Feind. fangt meinen Schal. Wow. wow! Wie heißt du? Jan. Jan. Ich heiße auch Jan. Jan. Steh auf, komm mit dem Schal nach vorne so schnell du kannst, überleg dir, wer ist dein größter Feind. Applaus! Frage zu mir. Hallo Jan? Hallo Jan? Jan, hier ist ein Zettel, hier ist ein Stift. Schreib auf den kleinen Zettel, gut lesbar, deinen größten Feind. Den Namen und deinen größten Feind, den Totenstab, dass man das gut lesen kann. Dann knüll den Zettel zusammen zu einer ganz kleinen Kugel. Das ist das Gehirn der Voodoo-Puppe. Bist du fertig? Können die ganze Zeit zusammen und setz dich dahin. Das ist der Kopf der Du bekommst eine Papierunterlage für die Operation. Hast du noch? Jan, das ist wunderschön Stell dir vor Diese Puppe ist tatsächlich dein größter Feind Diese Puppe ist böse Jetzt ist es meine Aufgabe Zu erraten, wer dein größter Feind ist Dafür muss ich mich in die Puppe hineinzusetzen. Jan, du hast eine schlechte Kuppe gebaut. Das funktioniert so nicht. Wir müssen ernst machen. Nimm die Nadel. Wenn ich schnipse, drückst du die Nadel. Erbarmungslos. In die rechte Hand der Puppe. Das hier ist die rechte Hand. Das ist nicht eindeutig. Du dachtest, die Puppe liegt auf dem Bauch. Ich denk, sie Dein größter Feind ist tatsächlich ein Mensch. Es ist kein abstraktes Phänomen, richtig. Wenn ich nochmal schnipse, bohrst du die Nadel in den linken Fuß. Das hier ist der linke Fuß. Bereit. Größter Feind ist ein Mann, stimmt das? Wenn ich ein drittes Mal schnipse, bohrst du die Nadel ins Herz der Puppe. Gefallen. Den hast du niemanden verraten. Ist das richtig? Ja. Hat er den Namen Philipp? Ja. Nicht Nicht benutzen. <lacht> verlässt Danke. Ich besitze auch eine Hudo-Puppe. Ich oh, die ist böse. Ich habe auf den Bauch, auf das geschrieben, wofür sie steht. Da ist ein Aufkleber drüber, damit man das nicht sieht. Wir sind 200 Leute. Meine Erfahrung ist, dass mindestens ein oder zwei von Ihnen den gleichen Feind haben wie ich. Ich mache mir einen Sport, daraus zu erraten, wer das sein könnte. Dazu stehen Sie alle auf. Hallo! Erinnern Sie sich, wer ist Ihr größter Feind? Was haben Sie sich vorhin überlegt? Erinnern Sie sich, wer ist Ihr größter Feind? Falls jemand von Ihnen denselben Feind hat wie ich, ist es wahrscheinlich ein Mann und keine Frau. Wobei ich mir bei Ihnen nicht sicher bin. Bei Ihnen auch nicht mit dem Lieder dem Pullover. Sie beide bleiben stehen, alle anderen Frauen setzen sich hin. Tragen Sie den Bart schon länger, länger sein Ja, stehen bleiben. Haben Sie schon mal einen Bart getragen? Länger sein Ja, hinsetzen. Bitte alle melden, die lieber Kaffee trinken als Tee. Hand auf, wer lieber Kaffee trinkt als Tee. Sie setzen sich alle hin. Sie setzen sich auch hin. Wenn Sie ein Tier sein könnten, welches Tier wäre das? Löwe. Ja. Löwe stehen bleiben. Was für ein Tier wären Sie gerne? Ein Hund. Ein Hund hinsetzen. Alle, die jetzt noch stehen, schauen auf diese Hand oder auf diese Hand. Sehr gut. Sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen stehe mit dem äh, braunen Pullover. Äh, du hier mit der offenen Jacke und der Schrift auf T-Shirt und du mit der Brille. Alle anderen können sich hinsetzen. Hast, warst du im Kindergarten früher? Ja. Warst du im Kindergarten? Ja. Warst du im Kindergarten? Ja. Du im Kindergarten? Ja. Kindergarten? Ja. Du sollst dich hinsetzen, ich habe dich nicht aufgezählt. Aber danke, danke. Kindergarten? Hast du Geschwister? Ja. Hast du Geschwister? Wie viele? Eins. Geschwister? Nein. Hinsetzen. <lacht> Geschwister? Ja. Geschwister? Ja. Wie viele? Zwei. Ja. Hinsetzen. Wie ja. viele Geschwister? Zwei. Auch hinsetzen. <lacht> Antwortet jetzt, so schnell ihr könnt, ohne nachzudenken. Bist du verheiratet? Nein. Bist du verheiratet? Nein. Kannst du mit drei Wellen jonglieren? Nein. Kannst du mit drei Wellen jonglieren? Warst du in der Schule in Mathe besser als in Deutsch? Nein. Warst du in Mathe besser als in Deutsch? Nein. Glaubst du an Gott? Ja. Glaubst du an Gott? Nein. Du und du. Ihr bleibt stehen, du kannst dich hinsetzen. Ich kann mir euch beiden vorstellen, dass ihr den gleichen Feind habt wie ich. Bei dir bin ich mir sehr unsicher. Kennst du dieses Spiel? Bam. Hensetz! Wer war dein größter Feind? Steuern. Steuern! Ich habe Glück gehabt! Alle Hoffnung ruht auf dir! Wie heißt du? Moritz! Moritz. Wer oder was ist dein größter Feind? Parkhäuser! <lacht> Wie war der Name? Moritz. Moritz, das ist unglaublich. Mein größter Feind sind auch Parkhäuser. Wirklich! Hier, äh, können Sie aber bitte einmal kurz aufschieben, den Aufkleber abreißen, bitte? Können Sie laut vorlesen, was da draufsteht? Ich möchte es versucht haben. Morgen, wenn du eine Voodoo-Puppe hättest, die Parkhäuser repräsentiert, was würdest du mit ihr machen? Ich würde sie mit einem Geländewagen überfahren. Du würdest sie überfahren! Ich würde sie auch überfahren! Jetzt könnt ihr uns das Gehirn meiner Voodoo-Puppe anschauen! Hey, ich krieg sie nicht auf! Ja. Die Häuser werden überfahren. Magie führt uns an den Rande unseres Verstandes, für manche von uns kein weiter Weg.